Jesus hat uns als eine geistige Schöpfung wiedergeboren. Und er möchte, dass wir in diesem Geist leben. Denn nur wenn wir in Jesus bleiben, können wir auch Frucht bringen. Wir können nichts aus uns selbst machen. Es ist der Geist, der durch uns Frucht bringt. Und deshalb reinigt Gott uns von allem, was einen falschen Geist besitzt. Also in erster Linie von weltlichen Dingen. Aber auch von irdischen Dingen. Zu viel Zeit in Anspruch nehmen können, die dafür sorgen, dass wir nicht im Geist wandeln, sondern in irdischen Dingen gefangen sind. Er möchte uns von allem befreien, was uns daran hindert, in Jesus zu bleiben und Frucht zu bringen. Gott hat mir zu dem Thema folgende Bibelstelle geschenkt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Im Text steht ganz klar, wenn du keine Frucht bringst, wirst du weggenommen und dann verdorsten. Das heißt, du trocknest aus. Wenn du nicht in Jesus bleibst, fehlt dir das lebendige Wasser und wirst du bist weggeworfen, sagt der Text, sagt das Wort Gottes, sagt Jesus. Aber wenn du Frucht bringst, dann wirst du bereinigt. Denn Gott möchte, dass du heilig bist. Das gilt für dein ganzes Leben. Heilig zu sein bedeutet Gott nahe zu sein und abgesondert vom Bösen. Gott wird dir nach und nach zeigen, was in deinem Leben dich davon abhält, im Geist von Jesus zu bleiben. Die weltliche Musik, Spielfilme. Videospiele, Dinge, die falsche Sachen verherrlichen, Dinge, die die Wahrheit als Lüge dastehen lassen und die Lüge als Wahrheit. All diese Dinge können den Heiligen Geist betrügen, können ihn traurig machen, wenn man uns bewusst solchen Dingen aussetzt. Obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist. Als ich Videos angeschaut hatte, die nicht gut sind, obwohl ich das wusste, hat Gott mir auch ganz konkret gezeigt, dass ich solche Dinge von seinen Augen wegnehmen soll. Gott möchte, dass wir in ihm bleiben, auch wenn wir irdische Dinge tun. Wenn wir den Dingen zu viel Raum geben, kann es sein, dass es das Wichtigste überschattet. Und das, was wir im Herzen tragen, davon geht unser Mund über. Wer will dann mit anderen reden? Und sei das heißt, es, viel zu viel darüber reden, anstatt über Gott zu reden. Über das, was uns Leben schenkt, uns Kraft schenkt. Die irdischen Dinge schenken uns keine Kraft, die wir brauchen. Wir sind Gottes Kinder. Wir brauchen das Wort Gottes, auch von anderen Kindern Gottes. Es ist wichtig, dass wir hören, was die anderen erlebt haben mit Gott, um auch selbst zu sagen, was wir erlebt haben, damit wir ein Segen für andere sein können. Gott kann aber auch irdische Aktivitäten gebrauchen, damit wir zum Segen für andere werden. Damit wir dort in der Begegnung mit anderen Menschen von Gott erzählen können. Es er mir auch gezeigt, dass ich wieder anfangs war mit dem Laufen, was das von mir erst genommen hat. Ich habe regelmäßig, mehrmals die Woche, im Fitnessstudio trainiert und ich bin laufen gegangen. Da habe ich mir zu mir gesagt, das mache ich mein Leben lang jetzt. Und dann hat Gott gesagt, es reicht's. Das habe ich aufgehört hatte? Was mir nicht leicht gefallen ist. Davon hatte ich aber niemandem was erzählt. Ich habe auch ab und an wieder kurzfristig angefangen, Sport zu machen. Aber der Grund, warum er es mir genommen hat, war, dass ich keine Frucht gebracht habe. Ich war im Fitnessstudio, ich habe niemandem etwas über Gott gesagt. Ich war laufen und auch keine Frucht gebracht. Aber vor kurzem, war schon von einem Weichen, hat mir Gott gezeigt, ist wieder dran, dass ich laufen gehe. Ich habe es nicht gleich gemacht, sondern erst nach Wochen, nachdem er es mir immer und immer wieder gezeigt hat. Und als ich das schließlich gemacht hatte, bin ich laufen gewesen, bei Hitze, bin so lang gelaufen, bis mein Körper fast nicht mehr konnte. Dann habe ich zu Gott gesagt, okay Gott, ich laufe jetzt noch so lange, wie du möchtest. Nach ein paar Metern habe ich meinen Gedanken angefangen zu sagen, ihm gehört mein Leben, Jesus, wer ist mein König? Jesus. Wer schenkt mir Kraft? Jesus. Und dann fiel mir das Laufen viel leichter wieder. Ich konnte auch eine ganze Weile joggen. Ich habe halt die ganze Zeit immer und immer wieder die drei Dinge wiederholt. Manchmal auch laut ausgesprochen. Und dann bin ich danach noch hin Ich wusste dann, ich sollte mit dir reden. Ich wollte aber erst auch eine Runde drehen. Und währenddessen fiel mir das Laufen viel schwerer und als es bergauf ging, hat sich ein alter Mann zu mir umgedreht und hat gesagt, der Herr schenkt dir Kraft. Ich bin weitergejoggt, als ich dann wieder bei der Nachbarin war, saß dann noch die Mutter meiner anderen Nachbarin dort und da ist ins Gespräch gekommen und ich habe ihr von Gott erzählt. Wenn ich laufen gehe, steht nicht mehr der Sport im Vordergrund. Wenn ich laufen gehe, habe ich jetzt die richtige Herzenshaltung. Ich kann für Gott Frucht bringen. Ich kann, wenn ich anderen begegne, Leuten von Gott erzählen, denen ich sonst nicht begegne. Und während dem Job kann ich beten, ich kann die Zeit sinnvoll nutzen.